Prachtige vakwerkhuizen, gezellige restaurants en natuurlijk niet te vergeten de Rattenvanger. In Hamelen lijkt de tijd stil te hebben gestaan en reis je terug naar de tijd van de Grimm voor een bijzonder avontuur. Ja, ik ben de vijver, de internationaal bekende, de man die deze ort Hamelen welbekend gemaakt had. Met mijn zauberflöte heb ik die ratten weggetragen. Aus Amerika hier rübergekommen, habe ich dann irgendwann mal mich beworben auf diesem Posten. Mittlerweile über 25 Jahre. Ich kann euch den Weg nach Hameln vertellen, mein Herr. Und wenn ihr hier seid, kann ich euch auch mehr von der Geschichte erzählen. Es gibt eine Menge schöne Sachen zu sehen in Hameln. Wir haben das Rattenfängerhaus, ein Gebäude aus 1600, die Marktkirche. Und es gibt natürlich Ratten, Ratten, Ratten. Sie können auch ohne Rattenfänger unterwegs sein, wie zum Beispiel auf ein Schiff an der Weser, die Glasbläserei besuchen, Museum oder einfach in Wald und Wiese spazieren. Wenn es im einen Wort gibt, Hameln ist gemütlich. Die Leute von Hameln, sie können stolz sein, dass sie der alte Teil von Hameln mit dem neue wirklich schön zusammengefügt haben. Es ist eine lebendige Stadt im historischen Stil. Ja, liebe Gäste, komm, besuch uns hier in Hameln. Ich kann es nicht erwarten, auf euch zu verzaubern.